In dem Kostüm? Nicht in dem Kostüm, aber durch das Kostüm bin ich dazu gekommen. Durch, durch das ja. Kostüm dazu gekommen, jemandem das Leben zu retten. Ganz genau. Willkommen zum Mund auf, der Talk übers Leben und Überleben. Ich bin Ivy, euer Chatbot von der DKMS. Yeah. Moin Jungs, wir stellen euch heute einen Mann vor, der aus dem inneren Antrieb handelt, sich gesellschaftlich einzubringen. Aus Empathie und mit viel Commitment zum guten Zweck. Die Motivation, Gutes zu tun, ist stark in ihm. Durch Zufall kam er zu seinem Hobby, zu seiner Kostümgruppe. Und dieser Zufall brachte ihn dann zur DKMS. Wie kann man sich als so böse Figur verkleiden und so viel Gutes tun? Jungs, möge der Talk mit euch sein. Meet Oliver Herrcher. Okay, wir kommen hier hin und ich stelle mir direkt zwei Fragen. Erstens, warum hast du diesen Helm auf? Und zweitens, seit wann tragen Stormtrooper Billen? Okay. <lacht> Also den Helm habe ich auf, weil die zu einer Rüstung gehört, womit ich auch schon Leben gerettet habe. Leben? Bitte? Echt? Leben schon gerettet? Ja, ich habe damit ein Leben Krass, gerettet. Aber nicht in Star Wars. Hat mit Star Wars zu tun tatsächlich. Ja, Echt? ja okay. tatsächlich. Ja. Und die Brille, ja, man wird älter und ich muss auch mal was lesen können. Ne? Okay. Auch für Stormtrooper. Ich, setz, setz ich erzähle euch das gerne ja, was das darüber. Nice. Das nice. <lacht> Unter einer Voraussetzung, darf ich den absetzen? Oh, Sollen wir jetzt schon eigentlich jetzt erfahren, schon? wie er aussieht? Eigentlich... Spannender, wenn er das noch auflässe, noch <lacht> <lacht> leider, nee, es noch auflässt, oder? Lass ihn noch Nein, Ich kann ihn gerne absetzen. Ich habe leider keinen Lüfter drin, sonst <lacht> sehe ich das halt nichts. So, nicht erschrecken. Oh, doch, nur ein Alter, Mensch. sieht da gut Alter. aus. Ja, ja sicher, mhm. nur ein Mensch. Genau. Das, moin. Moin, moin. So, äh, ich bin Oliver und wie ihr schon festgestellt habt, bin ich moin, in einer Kostümgruppe. Warte mal, ich bin Moritz. Und Entschuldigung. Ja, er erzählt genau. direkt schon. Ich bin der genau. Elias. Ich bin alles Elias klar, hallo. Genau. Also genau. Also wir sind die weltweit größte Kostümgruppe, die es gibt, die Star Wars äh, präsentiert. Mhm. Und das hat tatsächlich einen ernsten Hintergrund. Also wir ziehen uns nicht so an, weil wir jetzt super Nerds sind und wir jetzt denken, wir sind die geilsten und ich muss im Mittelpunkt stehen, sondern da steckt eine richtig interessante Geschichte dahinter. Ich müsste ein bisschen ausholen. Es gab mal einen amerikanischen Star Wars Fan, der eine kranke Tochter hatte, die leider verstorben ist. Er ist aber in den Krankenhäuser gegangen, um auf die Krankheit seiner Tochter aufmerksam zu machen. Mhm. Das ist die Basis von dieser Kostümierung. Wir kostümieren uns, um aufmerksam zu machen auf zum Beispiel deutsche Knochenmarkspende oder zum Beispiel auf Kinderhospize oder andere Menschen, die krank sind und in Not sind. Wir ähm, werden dann schon mal dann also für Eventpartnern gerufen, für die DKMS oder äh, zum Beispiel, ich komme aus Wuppertal, da gibt es dann dieses äh, Kinderhospiz Burgholz, mhm. die schon mal ein Event starten und dann werden Spenden gesammelt für das Kinderhospiz Burgholz, um eben halt für den Kindern, ja... Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen makaber, aber trotzdem eine schöne Zeit zu verbringen. Ja, nee, halt, ne? ja, Genau. Ich weiß nicht. Kennt ihr die Star Wars Filme? Wisst ihr, dass wir neun Filme haben? Mit den spin off szener filme Nein. Okay, gut. Nein. <lacht> Alles Nein, gut. Ich weiß und das. Äh, jeder... Das ist äh, immer aus der aus Episode 7, 8 und 9, also jetzt aus der aktuellen Triologie, mhm. ist das jetzt der Stormtrooper, der immer nur so 10, 20 Sekunden zu sehen ist und dann abgeknallt ich wird. Ich dachte, die sind alle ach, der gleich. Wird, ja, ach so. <lacht> nee, <lacht> die, nee. sind die haben alle eine Persönlichkeit oder wie? Nee, die haben keine Persönlichkeit. Okay. nicht im Film zumindest. Es ne? ist kein also Heldencharakter, ja, ja. genau. Oh, okay. Ich bin nur einer von vielen Weißen, okay. die man dann so sieht, die dann als Truppe auftreten und dann werden die dann zusammengeschossen oder so. Oh, chillig, das hört sich gut an. <lacht> ja. Aber wir haben eine gute Präsenz, wenn wir dann da sind, auf so, äh, auf so Conventions oder auf den ähm, auf den ähm, Charity-Events. Mhm. Und das hat immer einen super Anblick, wenn wir dann da in Weiß da alle stehen und Vader zwischen uns ist und sowas alles. Das ist wirklich genau. cool. Ja. Ähm, was ist dir da passiert? Geht es dir gut? Ich, mit Arm? ich sehe immer so aus, eigentlich. Ist nicht wahr? Nein, <lacht> ich, ich bin äh, gefallen mit dem Fahrrad vor sieben Tagen, um genau zu sein. Tagen, okay. Sieben Tagen bin ich so bergunter gefahren, so 40 km richtig schnell. So. Ich bin auf dem Weg nach Hause gefahren. Ich war in Aachen und dann bin ich so äh, vor, vom Weg abgekommen okay. und dann so auf Gras gefahren. Dann war es mhm. nass, bin ich ausgerutscht. Okay. Da habe mich voll hingelegt auf mein Kind. Ja, Aber es war, ja, es, war, okay. äh, es war alles offen, musste direkt genäht werden. Mein Daumen ist gebrochen. Okay. Ich, äh, ich war Eben auch sogar noch vor ein paar Stunden äh, bei äh, Narkosearzt. Und ich muss morgen operiert werden. da. Oh Gott. Oh, <lacht> Soll ich die Einleitung machen? Was, welche Einleitung? Erzähl ich dir gleich. Okay. <lacht> du kannst. Guck mal, ja. ich habe gehört, du äh, bist auch Krankenpfleger, oder? Nein, ich bin bei der Feuerwehr und Notfallsanitäter. Notfallsanitäter? Ja. Hättest du mich abholen können? Ich wollte gerade ist... gefragt haben, kam äh, Rettungsdienst, du Rettungsdienst? Nein, machen? ich bin, ich bin gefallen und dann bin ich nach Hause gefahren. und Dann, dann bin ich mit dem Auto mit meiner Mutter in die Notaufnahme gefahren. Ach, hey. Keine so, Ahnung. So eine Szenerie. Vor allem, es hat halt, also ich habe ein Bild gesehen, sein ganzer Pulli war voller Blut. Okay. Und wenn du dir vorstellst, der fällt so hin und steht wieder auf und fährt einfach nach raus, Das muss so komisch also, ausgesehen hast. Ich hatte tatsächlich vor ein paar Monaten auch einen Fahrradunfall gehabt. Gerade jetzt mit. Hast du ein E-Bike oder normales? Ja, ich habe ein E-Bike. Ja. Also kein Biobike. Wie ich fahre Fahrrad. <lacht> Nein, bio ist mit Muskelkraft. Bio. Ja, komm, ich fahre schon Fahrrad. Okay, das stimmt. Ich es immer, leer bei ihm, also, auch <lacht> Gut. Und ähm, nee, der hatte ein normales Fahrrad. hat sich auch hingefallen. Der wollte irgendwie auf der Bordsteinkante. Die war zu hoch. Und wieder hat es mal passiert, hat er sich auch hingeknallt. Ne? Schön Bruch, Unterarm, so schöne Beule hier auch. Ne? Und da mussten wir den auch versorgen. Also, du wärst auch eigentlich auch tatsächlich, also, ein RTW wäre jetzt nicht falsch gewesen. Wäre nicht falsch du, gewesen, ja, ne? Ja, ich wusste nicht. Hier, ja. Mundraum, also, du hast mit dem Gesicht gebremst. Also ja. hast du also echt Glück im Unglück gehabt? Ich hatte ne? echt Glück, dass mein Kiefer noch okay ist ja. und äh, dass hier nichts gebrochen ist am Kinn, weil mein ganzes Gewicht ist auf meinen Kinn geflogen. Ich habe ein stabiles Kinn. Da du dachtest ja. bis ja, du bist 40 km/h gefahren? Ja, ich war schon sehr schnell. Ja. Also das ist schon... Ich war sehr schnell. Also gut also ab, also eigentlich, eigentlich ja. schon an dem Tag ab ins Krankenhaus durchchecken lassen. Ne? Das war auch an dem Tag. Ich bin nur nach Hause gefahren und dann direkt wieder zurück. Ja. Und äh, das war eigentlich alles... Aber irgendwie habe ich das Ganze nicht so realisiert, so ich bin gefallen und keine Ahnung, ich sage Blut, aber es hat nicht so weh getan, wie okay. man es sich vorstellt. ist Adrenalin in deinem Körper. Adrenalin, ja, und dann Fahrrad äh, zugenommen okay. und einfach weitergefahren. Okay. Aber sollte man nicht machen, nee, nein. auf gar keinen nein. Fall. Ja, aber ich war so, immer Ja, schwierig, oder? Nein, es, es so war schwierig. Hat keiner ja. beobachtet? Irgendwie nee, kein, nee, kein nein, nein, nein, nein. unterwegs gewesen? Nee, ich war irgendwie, also ich wohne in einem Dorf und ich bin dann so halt so einen Dorfweg gefahren. Ah, okay. Da war niemand. Also, also wenn du siehst, wie wir Fahrradunfälle äh, behandeln, das ist also stellenweise immobilisieren wir die auch mit dem Stiffneck, Vakuummatratze, also dass sie sich nicht bewegen, weil man nicht weiß, ob an der Wirbelsäule irgendwas Ach ist, so. an Krass. dem Becken irgendwas. Ja, hm. vor allem mit 40 km/h, also das ist äh, schon erstaunlich. Ja, ja, ja danke. Ja. Also da hast du richtig Glück gehabt. Ja, ja. da habe ich Glück okay. gehabt, also dass ich auch auf mein Kind gefallen bin. Genau. So und jetzt zu dem Punkt, wie es zu dieser Geschichte kam, wo ich jemand das Leben gerettet habe. Das war die CCXP 2019 in Köln. Das ist die Comic-Con und Roleplay-Convention in einem. Die haben sie da mal so zusammengepackt. Und da war die deutsche Knochenmarkspende spende zugegen. Die haben gefragt, Hör mal, könnt ihr mal so zwei, drei Trooper zu uns schicken, die dann da so ein bisschen Blickfang machen? Mhm. Klar, wir dann dahin. Und dann haben wir dann da so ein bisschen rumgestanden und haben die Leute dann halt äh, befragt, ob die sich typisieren lassen wollen. Habt ihr das schon mal gehört? Kennt ihr das? In dieses, In das System... Auf, aufgenommen, werden. aufgenommen um genau ja, ja, okay. und das heißt du okay. musst typisiert werden das heißt nicht dass du jetzt da hingehst und gibst jetzt einfach nur deine Daten an sondern äh, da kommt so ein Wattestäbchen in deinen ja. Rachenraum wird fünf Minuten rumgewirbelt und dann werden erstmal deine deine DNA so oder wird ja. direkt schon da gemacht alles genau richtig Krass. Okay. ganz genau da habe ich mich dann typisieren lassen weil ich in dem es gab mal eine Zeit nichts zu tun habe ich mich dann eingesetzt die Mädels haben mir dann Stäbchen da rein mhm. ja. dann war die RPC vorbei Januar ungefähr kriegte ich einen Brief von der DKMS, ich, äh, ich wäre da mit jemandem kompatibel. Ja. Aber ich spenden würde. Wie ja, lange hat das, wann, wann war das? 2019 und dann Januar. Also sechs, Januar. bei mir hat es nur sechs Monate. Genau. Ja, ich ich habe ja. hab Kollegen, die haben, äh, ewig, die ewig, warten immer noch oder ja. die sind gar nicht dran. Oder ja, ja. die ab 54 oder 55 darfst du nicht mehr spenden. Die kommen dann auch wieder raus ja. und haben nicht einmal irgendwie gespendet. Wie alt bist du? Ich bin 47. Okay. Krass. Krass. Aber Wie alt sind eure Eltern? Was? Äh, 64. Was? 64? Ja. Okay, und deine? <lacht> äh, die sind 55 ja, ohne Okay, also, kannst du dir vorstellen, deine Eltern ziehen sowas an? Nein. Nein, aber es wäre ziemlich cool, das wär echt wenn wir sowas ja, abziehen okay. würden. Okay, also, also es gibt 50. tatsächlich, äh, ich muss kurz ausschweifen, tatsächlich, wir haben alles in unserer Kostümgruppe vertreten, von jung bis alt. Ja. Sowas, also ihr ähm, werdet beauftragt. Ja, ja, beauftragt kann man Organisation so sagen. Organisation oder fühlen. Ja, ja. Genau. Cool, cool. Genau, so machen so wir Genau, um ihm halt als Aufmerksamkeit zu erinnern. Ja, genau, genau also, wie gesagt, also bei mir ging das vom zeitlichen Ablauf zur Stammzellenspende ziemlich schnell. Ne? Also mhm. im Januar kam dann das Schreiben, das geht dann so, würde ich das machen? Ja, mache ich. Dann kriege ich ein Blutpäckchen, also ein Päckchen mit Blutentnahmeröhrchen drin, zu meinem Hausarzt. Da wird nochmal Blut entnommen. Ja, passt weiter. Also zur Sicherheit dann einfach. Ganz nicht, genau. Ist, ja. Dann geht es nach Köln. Es gibt auch in Dresden, glaube ich, eine Stammzellenentnahmeklinik. Und dann gibt es eine Voruntersuchung grünes Licht, dann erst die Stammzellenentnahme. Das hat also bis anschreiben, bis zur Entnahme hat bei mir acht Monate gedauert. Also im August 2020, äh, Entschuldigung, September 2020 ja. äh, wurde mir die entnommen. So, da wusste ich aber noch nicht so richtig, was passiert jetzt? Ne? Oder also die, wie werden die entnommen? Ist das einfach wie so eine Blutabnahme? Oder es gibt zwei Verfahren das peripher. Das heißt, die also in meinem Fall haben sie hier einen, einen grünen also, Zugang reingelegt. Ja. Und hier so eine dialysenadel ist das. Die ja. ist etwas länger okay. und etwas biegsamer. Und die auch dicker oder ist das einfach so eine normale nee, Die müsste, Nadel. glaube ich, etwas dicker gewesen okay. sein. Okay. Ja. Ja. Dann wird auf der einen Seite wird das Blut entnommen und auf der anderen Seite wird es wieder reingeschoben. Ah, okay. Und zwischen diesem Ding ist eine Maschine. Und mhm. da wird das Ganze dann halt äh, äh, separiert, quasi die Stammzelle. Oh, krass. Ne? Okay, krass. Ähm, Aber ich kann euch mal was zeigen. Ja, ja, gerne. Gerne. Aber es ist auch krass, dass dein Körper das dann so... Quasi, dass deine Stammzelle rausgenommen wird. Ja, aber da, ist noch, da ist noch was. Das aber nicht dasselbe so Blut weiter. wird wieder in deinen Körper reingepumpt? Ja. okay Also verlierst eigentlich kein Blut. So sieht das aus. Okay. Den Helm und das Oberteil kennt ihr? Ja. ja cool. Okay. Muss so. Also man liegt dann da. Ne? Mhm. Und hier, wie man sieht, da ist der Zugang, der grüne. Und da ist die... Ähm, Diese biegsame Nadel. Ja, ganz genau, richtig. Ne? Ja. So. Hier seht ihr ganz deutlich, meine äh, Stammzellen. Ja. Krass. Die sind so gelb, orange mit ein bisschen. Mhm. Wie lange hast du da das schon gelegen, als du diesen? Ähm, also, das, äh, ich habe da Gott sei Dank, ich hatte eine sehr gute Stammzellenproduktion ja. und ich äh, oh. saß da nur oder lag da nur 90 Minuten. Ja. Äh, es gibt auch so, dass du fünf Stunden da liegst. Mhm. Und wenn es ganz schlecht läuft, ähm, nee, dann musst du am nächsten Tag dann nochmal da okay. hin. Und ist es das so, dass du da währenddessen beschäftigt, also guckst du dann Fernsehen? Ja, ich habe äh, hab, äh, James Bond geguckt, ah. Spectra. Ah, okay. Ich hatte jetzt gedacht, du würdest Star Wars, Wars gucken. Auch, nee, was. nee. Ich hatte irgendwie immer so, dass ich dachte immer... Wenn du, das, also du hast ja eben auch gesagt, es gibt zwei verschiedene Arten der, äh, der Spende. Ja, richtig, ne? genau. Also ich dachte immer, dass jemand mit so, Ach, mit ja. so einer fetten Nadel ja, in deinen dein, dein Rückenmark oder in deine Knochen reingeht. Ja. Und da was rauszieht. <lacht> Ganz Nein, das gibt's genau. Äh, das erinnert mich gerade an was. Tatsächlich, <lacht> da kommt ein Flashback, ähm, als die mich angeschrieben haben, also wo es noch gar nicht so weit war, sondern mhm. an, hatte ich genau dieses Szenario im Kopf. Ich denke, jo, aber da habe ich mir auch gedacht, die gehen in den Rücken rein, also hier in die mhm, Wirbelsäule, ja, dachte ja. ich. Ne? Und da habe ich mir Szenarien ausgerechnet. Ich denke, was machen sie wenn sie, we wenn sie falsch operieren, querschnittsgelähmt und, und, und, sowas alles. Okay, also das worst case. Nee, hey, passt ja, auf, um <lacht> Gottes Willen. Ich ja, das ist völlig falsches Denken gewesen. Ja. So, dann war ich dann bei der Besprechung und dann sagten die, nee, nee, nee. Also, es gibt die periphere Entnahme, das ist das, was ihr mhm. auf dem Bild gesehen habt, das wird am häufigsten gemacht. Und dann gehen <lacht> die nicht in die Wirbelsäule rein, sondern in den Beckenkamm, links und rechts jeweils. Diese kleinen Kuhlen sind das, oder? Ja, hier, also hier in dem hier hinten in dem Bereich. Ja, genau. man hat doch da so Kuhlen. Oder no, ist das ist nicht? Keine Ahnung. Wir können doch nicht. mal äh, Ivy fragen. Ivy? Oder? Ja, ich ja, höre. Ivy. Genau. Kannst Ivy. du die ja Frage stellen? Nee, weil ich kann es gerade nicht genau formulieren. So, so, weil du äh, was wolltest du genau wissen? <lacht> den, äh, weiß, wo die so. reinstechen. Ach so, Ach so Ivy. Bitte sag uns mal, wo die Entnahme ist, wenn man Stammzellen aus dem Becken entnimmt. Das hast du schon wahnsinnig präzise umschrieben. Der Eingriff erfolgt durch zwei kleine Einschnitte am Beckenkamm. Und ich kann euch noch weiter beruhigen, Jungs. In nur etwa 10% der Fälle werden die Stammzellen direkt aus dem Knochenmark entnommen. Aber Ivy, wo ist der Beckenkamm genau? damit wir das Jetzt wissen? fasst du Elias mal an. So ganz Alles? unten am Rücken. Oh ja Gott. <lacht> <lacht> wo? Wo? Hier? Nein, über äh, dreh, dreh mal am besten, dreh ich mal am besten, so zu mir. Zu mir. Ja. So, pass auf, ich hab mal hier hoch. Ah, ja, so kann wir es natürlich auch machen. Das ist perfekt. Genau, und dann müsste der. Ein schöner Rücken. Hier so oh, in dem ein Bereich. bisschen Haut für Danke. den Algorithmus. Ah, ja, hier wo diese coolen. Sind, ja, ja, ja coole, coole geht für mich nach innen. Ja. Hier geht's nach außen. Äh, äh, mhm. Ach so, bei mir geht die nach innen. Okay. Was? <lacht> ist so anatomisch anders? <lacht> der, <lacht> der ist okay. kein Mensch, der wird abgestochen von seinem Hausarzt. Doch, wir müssen ja wissen, wo wir eigentlich treffen könnten, stimmt. wenn wir die Okay, aber irgendwie. Ivy meinte nur 20% der Fälle. Wo, wo denn sonst? Nee, sorry, äh, ja, 10%. Da habt ihr euch wohl verhört. In den anderen 90 Prozent der Fälle kommt es zur peripheren Entnahme aus der Blutbahn. Ach so, das war nur der andere, äh, der andere äh, Eingriff, andere Eingriff. Genau. Okay. Und bist du oder seid ihr bei der DKMS äh, registriert? Nein. Nee. Ihr wisst, dass Nein, Ihr müsst, ihr müsst ja. in so ein Netzwerk aufgenommen ja. werden. Ja, mehr. ja, Und das ist ein bisschen mehr als nur, ja, ich unterschreibe eine Datenschutzerklärung, sondern da okay. muss ein bisschen was gemacht werden. Okay. Ja. Wollt ihr mal sehen, wie ja. das geht? Ich habe ja, da was vorbereitet. Wunderbar, ja. dann kommt mal mit. Achso, das ist direkt hier vorne. Ja, sicher, was? ich habe ah. direkt was mitgenommen. Ja, Klar. Ja. So, ich habe da was vorbereitet. Aha, okay. okay. So, dann kommt mal rum. Du hast einen Test aufgebockt. Jawohl, ein <lacht> Test aufgebockt, genau. Oh, sei <lacht> leise, bitte. Okay. Ich kann nicht Alles gut. Also pass auf, du kannst kostenlos, wie übrigens, weiß nicht, ob ich das erwähnt habe, alles, was mit Stammzellen, also wenn du in dieser Registrierung drinne bist und mhm. du Blut abgibst und du dann dahin musst und so weit alles, ist von der DKMS wird alles äh, übernommen. Zum Beispiel. Also Anreise und so ein Kram. Ah, ja, manchmal. genau. Ich sagte ja, es ist besser, wenn du äh, die äh, Stammzellenproduktion gemacht hast und das Medikament genommen hast, würde ich nicht Autofahren empfehlen. Ja, ja, also mit Taxi ja. zum Bahnhof, vom Bahnhof, mit dem Zug und so weiter und okay. so weiter. Kannst du das alles über die DKMS äh, quasi abrechnen lassen, die übernehmen alles. Keine ja? Kosten, nichts. Keine Kosten, nichts. Ja, okay. Da kommt auch dieses hübsche Set, kommt dann da an. wenn Du kannst du per Postweg, kannst du das dann bestellen mhm. oder anfordern. Bestellen klingt ja schon wieder so nach Finanzierung. Nein, also du kannst äh, anfordern und dann kriegst Ein Geschenk. Du das ein Geschenk, genau. Ein Geschenk, ja. genau da ich steht äh, einmal drin, wie du das äh, anzuwenden hast. Hier sind drei Stäbchen drin. Mhm. Äh, einmal rechte Wangenseite, linken Wangenseite und das dritte Stäbchen dann komplett in den Mundraum. Jeweils immer eine Minute. Okay. Ja, so und dann... Mhm. Ähm, dann wissen die, was du gegessen hast. Ganz genau, mhm. richtig. Ich würde nicht empfehlen... Genau, genau. alles gut. <lacht> <lacht> ähm, zwei Minuten trocknen lassen, einpacken, eintüten, ab dafür. Okay. okay. Wie das, ich das aus meinem Beruf so kenne, bevor ich eine invasive Maßnahmen mal anwende, frage ich immer denjenigen, sind sie damit einverstanden? Ja. Bist du damit einverstanden, dass du dich typisieren lässt? Ich bin damit einverstanden. Bist du damit einverstanden? Hier kriegt nichts, oder was? Ja, hier, hier ist nur einer. beide. Genau, richtig. Nein. Ähm, <lacht> Mach du erst oder ich erst? So wie ich gehört habe, kommst du aus Holland? Ja, tatsächlich. Genau. Da bin ich jetzt leider raus. Da müsstest du mal gucken oder dich mal informieren, wie es bei dir aussieht. Ivy. Ah, wir haben Ivy. Ivy, genau. wie ist es in Holland, wenn ich mich registrieren möchte? Holland, das ist doch nur eine Region. Aber ich kann dir eine positive Rückmeldung geben. Es gibt auch in den Niederlanden Stammzellspenderdateien, bei denen du dich registrieren lassen kannst. Als kleines Schmanke, weil du es bist, findest du in der Videobeschreibung alle wichtigen Links zur Registrierung außerhalb von Deutschland. Und wenn du eh schon da bist, lass doch ein Like da, okay? Okay, werde ich tun. danke schön. Gut, okay. Wolltest du mal anwenden? Äh, ja, gerne. Genau. Auf also, jeden Fall. Uh -huh. äh, kennst du wahrscheinlich, äh, packst es einfach, wie bei den Corona-Tests, die wir in letzter ja. Zeit so... Und das mache ich jetzt einfach eine Minute linke Wange, rechte Genau, pro Wange. Stäbchen eine Wange links. Okay. Na, also wie gesagt, wir haben drei Zonen, die wir abdecken. Da kannst du jetzt aussuchen, ob links oder rechts. Ich nehme links. Auch. deinen Mund okay. auf. Genau, er guckt ganz fasziniert zu. Und Boah, Karius, schön. C4, oben zwei. Oder wie hat ist man er, immer hat ist? er nicht mehr. Sehr gut, schon mehrmals. Also... <lacht> Ja, man hat tatsächlich auch auf diesen Conventions, wenn er dann da sitzt. Auch hast du einen Timer gestellt? Natürlich nicht, aber ich denke mal, du bist schon 20 Sekunden dran. Mhm. Ja. Aber gut drauf geachtet. Drück da richtig gegen. So, gegen deine Wange. Ja. So, alles soll da rauskommen. Du bist so ein Zwischwahl. <lacht> ja. ja. Kommst du nach von der Grenze? Sag mal. Ja, machst du gut. Ja, das ist richtig. Ja, ja dem musste ich das auch. Guckt nicht dann die Mädels so an, ob du das auch richtig machst. <lacht> das wäre cool, so als Partybeschäftigung. Ja, will Kann ich die bitte reden, Alter, also, so <lacht> unangenehm, <lacht> wenn die der ja, mich die ganze also, Zeit anschaut. Okay, ich denke, eine Minute haben wir, dann nehmen wir okay. das. Mach okay. nichts, da, Du musst auch die andere Wange hinhalten. Die andere, ja, stimmt <lacht> Aber für schon ein, ein Stäbchen für, für die andere Wange dann, ne? oder? Und das tue ich jetzt ja. wohin? Das, das, das, ich rein? das würde ich, wenn du das irgendwie festhalten kannst, halte das okay. fest, weil es zwei Minuten trocken. Okay. Genau, das ist super. Okay. Und Und, genau auf null gestartet. Und go. Ja, ja, ja, ja. Kommst du zur Grenze du zu Misch. Deutschland oder wo kommst du da? Welche Örtlichkeit? Ähm, ja. Ja. ja, an der Grenze von Aachen. Ja. Ach. Ja. Ach, okay. Ich bin auch von Aachen. Ja, stimmt, sagt es ja, ja. Ja, genau. der Unfall ist in den Niederlanden passiert. Oh. Ich bin dann von Aachen nach Hause wollte ich fahren und dann, ja, was hat passiert. Ich fahre nicht lange nach Hause, weil ich direkt an der Grenze wohne. Das ist, ist relativ entspannt. Cool. Aachen äh, finde ich eine schöne Stadt, aber die Niederlande generell als Land äh, finde ich hübsch. Warum lachst du jetzt? Du machst ja, so einen Vortrag. Alter. Nein, ich liebe, ich liebe die gesprochen. Niederlande. Ich habe hab keine Bilder benutzt. Ja, eine Minute rum. Nächstes. Und okay. jetzt komplett durch den Mundraum. Okay. Jetzt einmal durch den Mund? Jetzt einmal durch den Mund. Schirvening war mal so, letztens. Kommt jetzt so rum? Macht er so Achterbahn jetzt? Ja, kann er keine acht fahren. Ja, kann auch das äh, Alphabet im Mundraum abfahren. Machen wir das A? Ah. <lacht> <lacht> Aber ist das jetzt unangenehm oder geht das? Ist nichts, oder? Aha, aha. Also ist, das nicht, ist jetzt kein Corona-Test oder so? Nee. Oh, okay. Corona-Test tust du in den Rachen rein? Okay. Oh, aha. katze Ah, ja, so dass du das irgendwie da so wieder reingefliehen dass es nicht so eine Sauerei gibt. Ach, das kommt da wieder rein. Okay. Ja, ja, muss ja wieder zurück. Der arme aber das ist jetzt voll äh, nass. noch alles. Ja, da freut, Egal, halt, freut die dann die. die, die kann die ich das trotzdem reinmachen? Ja, einfach ja, reinmachen. Ja, einfach reinmachen. Einfach die, ist, die, äh, mach am besten mit der okay. nur Seite, also dass die trockene Seite hier unten ist, weil okay. wenn die das entnehmen, dass sie nicht in den Rotz reingehen. Okay, Wo, so. Wobei so haben, wir so dritten, haben wir den dritten, haben nee, wir den dritten jetzt zwei Minuten trocknen lassen? Ich weiß gar nicht, du, ich du hast jetzt auch durch, Ja, zwei ja, Minuten trocken. Noch also Minuten. die anderen beiden sind auf jeden Fall und der dritte muss noch ein bisschen trocken. Das packe ich jetzt so rein, Ne, so ja, sagst du? Ja, okay. so. genau. Okay. Ich packe das einfach mit dem Kopf nach Mach vorne. Ganz genau. So genau. Ich glaube, das war der, ja doch, das war der, ja, ich schieb das rein. Ich schieb einfach rein. So, ich denke, der andere dürfte jetzt auch trocken sein. Einfach da rein. Damit ein auch einfach rein. Okay. Rein genau, einfach die Sporen so ein bisschen verteilen. Ja, gut. Mhm. <lacht> ja, perfekt. Und jetzt? Ja. Zumachen. Jetzt du das hier rein. Und jetzt frem ich das da rein. Passt das denn auch perfekt? Ja, wahrscheinlich nur mit Händen. Ja, ich muss das, glaube ich, so ein bisschen knicken. Kannst ja. du knicken? Ja, das kannst du knicken. Nein. So. Ja, wie gesagt, also ich hatte das auf oh, der Convention gemacht, da haben die Mädels das dann anders eingetütet. Ja, ja. Und Für jetzt ist das hier abziehen ganz genau, und zuklappen. Zukleben. Und dann geht das seinen oh. Gang, Gang. Und dann im in den Briefkasten. Dankeschön. Und das ja. war's dann schon. Ja. Das war der erste Schritt, dann wird man typisiert, kommt ins Register und da weiß es, erstmal, zwar, die, meisten, ja. die, die meisten machen das und dann sage ich mal fire and forget ne, sozusagen, die vergessen dann, dass sie sich typisiert, passiert ja sowieso nichts, sagen die sich dann. Bei manchen Leuten ist es tatsächlich so, die sind typisiert und die werden, also die wachsen dann da raus, sage ich jetzt mal. Ja. Und das krasse ist, finde ich, dass du, das hat jetzt war gar kein Aufwand, hat nee. gar Nein. nicht wehgetan, Nein. Und ähm, damit kannst du jemandem das, das Leben retten, Ganz wenn es auf genau. hart kommt. Richtig. Und wenn man selber in der Situation ist, würde man auch gerne ja. jemanden haben, der spendet. Ne? Richtig. Ja. Also überlegt es euch gerne mal. Es dauert nicht lange, es tut nicht weh. Keine Kosten und ihr könnt jemanden das Leben retten. Hey, das war ja wieder ein richtig spannender Talk heute. Toll! <lacht> Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr bis hierhin geschaut habt, dann schaut euch auf jeden Fall das letzte Video des DKMS-Kanals an. Da kommt ihr zum DKMS-Kanal. Und nicht vergessen, Blog aktivieren, abonnieren und lasst euch registrieren. Auf jeden Fall. High five. <lacht>